Und sind schon die Wälder, gelb die Stapelfelder und der Herbst beginnt. Rote Blätter fallen, graue Nebel wallen, kühler weht der Wind. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, da ein Weg ist zu weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern, malst Blumen und wir haben dich gern Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein zu, daran schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe.